Wann ist der beste Zeitpunkt, einen Fehler einzugestehen? Natürlich zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Warum? Denn ist es nicht am besten, so kurz wie nur irgend möglich einer falschen Überzeugung anzuhängen. Ne, deshalb ist es besonders unklug, wenn man verzweifelt nach weiteren Ausreden sucht, nachdem man gemerkt hat, dass der Partner eigentlich recht hat. Das war noch ein Mosaikstein für eine gute Beziehung und für das Gesamtbild. Einfach diesen Kanal abonnieren.